Talks. Wo man sich eigentlich zu Hause fühlt und hier vollkommen äh, nicht mal angekommen ist, sondern einfach hier da ist und äh, beziehungsweise die Herzen einfach hier schlagen und hier hingehören am Hauptbahnhof, als linker Scheißjournalist beleidigt wurden. Wo funktioniert auch etwas? Ja? Also wo, wo sind die Öffnungen? Dass man Positives bewirken will, reicht schon aus. Und diese Empathie eben nur noch fehlt, irgendwie in die Richtung, in die richtige Richtung eingeschlagen zu werden. Die Sichtbarkeit, glaube ich, fehlt. Vielschichtig, bunt, facettenreich. Dass so eben kulturvollen Menschen zusammenbringen kann, dass Kultur, ähm, sei es Kochen, sei es Kunst, sei es Musik, also ich habe an ihrem Blick gemerkt, sie hat jemand anderen erwartet. wir, wir haben auch Gemeinsamkeit. Dass man nicht in die Waschbecken kackt wenn der Journalismus generell nicht so Abgebildet wird, wie die Gesellschaft ist, dann kann der Journalismus auch nicht so gut sein, wie die Gesellschaft eigentlich ist. Ich bin jetzt in der dritten Generation hier. Meine Muttalks. Powered by die Mutmacherei.